Ich bin heute im Schloss Bellevue und heute ist ein großer Tag für mich persönlich, aber auch für arbeiterkind.de, denn ich habe heute das Bundesverdienstkreuz bekommen, das ist unglaublich, auch noch sehr surreal. Drei Sitze weißer saß Otto Walkes. Und es waren viele andere Künstler, die heute vor allem ausgezeichnet wurden, und ich war da mittendrin. Ja, und das ist eine ganz große Ehre für mich persönlich, aber auch für Arbeiterkind.de und vor allem für uns alle, für alle, die in den letzten zehn Jahren Arbeiterkind.de unterstützt haben, für alle Engagierten in ganz Deutschland, die sich vor Ort einbringen, die versuchen, Schülerinnen und Schüler zum Studium zu ermutigen und sie dabei unterstützen. Also vielen, vielen, vielen Dank an euch alle. Und ich habe mir als Projekt vorgenommen, dass ich äh, demnächst äh, Verdienstkreuze basteln werden, werde, arbeiterkind.de Verdienstkreuze und die werde ich dann an euch alle verteilen. Genau, und ich freue mich. Also vielen, vielen Dank an euch alle. Großer Tag für arbeiterkind.de.